Also Mittelwerte und Diagramme. Diese Aufgabe jetzt bitte lesen und zu lösen versuchen. Und einmal gemacht, machen wir sie zusammen. acht Personen, eine Katze, vier Personen, einen Hund, 2, 1 und 1. 8, 4, 2, 1 und 1. Also insgesamt 16 Personen. Die Hälfte davon sind acht Also wir brauchen... Ein Diagramm, wo die Hälfte so eine Farbe haben wird. Es wird also entweder das, das oder das. Eine von diesen drei Diagrammen. Und dann 4, die Hälfte der Hälfte, ist das zweite. Könnte das oder das sein. Okay. Die Hälfte der Hälfte auf der anderen Seite, das sind 4. Das könnte das oder das sein. Was, wie geht es weiter? 2, die Hälfte der Hälfte der Hälfte. Und da sehen wir, die sind drei gleiche Teile. Das geht nicht, das sollte jetzt hier sein. 2, 1 und 1, also 8, 4, 2, 1 und 1. Somit haben wir K erledigt, das ist das Z-Diagramm. 8, 2, 2, 2, 2, 2, also 8 und der Rest ganz gleich geteilt. Das ist dieses Diagramm. 6, 6, 2, 2, 2, also das sind 18 insgesamt, 6 ist ein Drittel. 6, 6, 2, 2, 2, das ist das Einzige, das so eine Einteilung so darstellen könnte. Und was dann bleibt noch, ist das jetzt hier. 6, 3, 1, 1, 1, das ist eindeutig dieses Diagramm hier. 6, die Hälfte davon, also die Hälfte von 12, 12 sind es insgesamt, 6. Die Hälfte der Hälfte ist 3 und dann der Rest in drei kleine, gleiche Teile geteilt. Mit welchem einfachen Bruch würden Sie den größten Anteil im ersten Diagramm hier darstellen. Ah ja, das ist vom Ganzen die Hälfte, also ein halbes. Und wie viel Prozent ist das? 50 Prozent. 1 durch 2 ist 0,5, also 50 Prozent. Was ist mit dem da? Das ist ja ein Viertel. Also 0,25, also 25 Prozent. Und was ist mit denen da? Das wenn alles so wäre, ja, dann hätten wir 12, also 3, 3, 3, 3, insgesamt 12 solche Teile. Das bedeutet, jeder Teil ist ein Zwölftel und das ist 0,0833333, unendlich, 3 periodisch. Und das bedeutet, das ist 8,3 periodisch Prozent. Gut, und somit haben wir das beantwortet. Wollen wir noch was anderes? Ja, auch, Es also ist auch allgemein so gedacht, wie man... Brüche und Prozentanteile zeigen kann. Also 2 Fünftel, das ist 0,4, also 40 Prozent und so weiter und so fort. Aber ist jetzt hier, diese Prozentsatz ist hier nicht gefragt, aber nur so zur Information sage ich dazu. Gut, danke sehr.